Hallo und willkommen zurück beim Lernzyklus Umkreis und Inkreis von Vierecken. Du weißt nun, welche Vierecke einen Umkreis und welche einen Inkreis haben. Dazu gibt es ein kleines Quiz. Vier Punkte kannst du insgesamt erreichen. Drücke nach jeder Frage auf Pause, notiere deine Antwort mit einer Begründung und nicht schummeln. Bist du bereit? Los geht's! Die erste Behauptung lautet, Sowohl das Quadrat als auch das Rechteck besitzen einen Umkreis. Diese Behauptung ist richtig, denn jeder Eckpunkt liegt auf der Kreislinie des Umkreises. Toll gemacht! Weiter geht's! Jedes Trapez hat einen Umkreis. Diese Aussage ist falsch. Nur das gleichschenklige Trapez besitzt einen Umkreis. Es gibt Parallelogramme, die einen Inkreis besitzen. Richtig! nämlich das Quadrat und die Raute als Spezialfall des Parallelogramms. Und zu guter Letzt, welche dieser Vierecke besitzen im Allgemeinen einen Inkreis? Genau, das Quadrat, das Deltoid und die Raute. Falls du Schwierigkeiten hattest, schau dir nochmals die vorherigen Videos von diesem Lernzyklus an. Zur Erinnerung, einen Umkreis besitzen das gleichschenklige Trapez, das Rechteck und das Quadrat. Ich stelle dir nun folgende Frage. Ist der Schnittpunkt der Diagonalen immer der Umkreismittelpunkt? Du weißt, dass der Umkreismittelpunkt der Schnittpunkt der Seitensymmetralen ist. Beginnen wir mit dem gleichschenkligen Trapez. Hier siehst du nun die Seitensymmetralen. Der Schnittpunkt der Seitensymmetralen ist der Umkreismittelpunkt. Zeichnen wir nun die Diagonalen ein. Ist der Schnittpunkt der Diagonalen gleichzeitig der Umkreismittelpunkt? Nein, das ist nicht der Fall. Versuchen wir es nun beim Rechteck. Wir zeichnen ebenfalls zuerst die Seitensymmetralen ein und anschließend die Diagonalen. Du siehst, ja, der Umkreismittelpunkt ist gleichzeitig der Schnittpunkt der Diagonalen. Beim Quadrat zeichnen wir ebenfalls zuerst die Seitensymmetralen und danach die Diagonalen ein. Auch hier sehen wir, dass der Umkreismittelpunkt mit dem Schnittpunkt der Diagonalen zusammenfällt. Du fragst dich bestimmt, warum wir das jetzt ausprobiert haben. Naja, der Umkreismittelpunkt von Rechteck und Quadrat ist also sehr einfach zu finden. Du zeichnest die Diagonalen ein. Der Schnittpunkt ist der Umkreismittelpunkt. Im Rechteck und im Quadrat fällt der Umkreismittelpunkt mit dem Schnittpunkt der Diagonalen zusammen. Nun zum Inkreismittelpunkt. Ist der Schnittpunkt der Diagonalen immer der Inkreismittelpunkt? Einen Inkreis besitzen Deltoid, Raute und Quadrat. Beginnen wir mit dem Deltoid. Du weißt, dass der Inkreismittelpunkt der Schnittpunkt der Winkelsymmetralen ist. Hier siehst du nun die Winkelsymmetralen. Zeichnen wir nun die Diagonalen ein. Ist der Schnittpunkt der Diagonalen gleichzeitig der Ingressmittelpunkt? Nein, das ist nicht der Fall. Zeichnen wir nun bei der Raute die Winkelsymmetralen ein. Anschließend die Diagonalen. Hier fällt nicht nur der Inkreismittelpunkt mit dem Schnittpunkt der Diagonalen zusammen, sondern die Diagonalen halbieren auch die Winkel und sind somit die Winkelsymmetralen. Und beim Quadrat? Auch hier fällt nicht nur der Inkreismittelpunkt mit dem Schnittpunkt der Diagonalen zusammen, sondern die Diagonalen halbieren ebenfalls die Winkel und sind somit die Winkelsymmetralen. In der Rote und im Quadrat halbieren die Diagonalen die Winkel. In der Rote und im Quadrat fällt der Inkreismittelpunkt mit dem Schnittpunkt der Diagonalen zusammen. Du bist nun am Ende dieses Lernzyklus angekommen und weißt nun nicht nur, welche Vierecke einen Umkreis und welche einen Inkreis besitzen, sondern kannst deren Mittelpunkte auch ganz einfach und schnell einzeichnen. Das hast du toll gemacht!